und herzlich willkommen hier im kreativ valley heute mal wieder mit einem unboxing so wir haben heute etwas von Tour eine action kamera ct 8500 so soll das ding aussehen so, na gucken wir doch mal rein Thank you for choosing Cross Tour. Na, das ist ja wunderbar. So. Dann haben wir hier ein Service Manual, denke ich mal. round no, the clock Service, ja genau. Wunderbar, uninteressant. A special gift for you. Okay, brauchen wir jetzt auch nicht. Eine Anleitung. Schätzungsweise wieder in Englisch, Französisch, Italienisch und Deutsch. Gut. So und dann haben wir links eine Kamera und einen größeren Karton, was ich lustig finde mit Zubehör. Okay. Schauen wir mal. nicht Na, komm raus. Weiter geht's. So. Mit einer Hand ist das immer ein bisschen schwierig. Hier haben wir die Kamera. Und hier haben wir. Wir machen erstmal genau diesen riesen Karton. Ich meine, guck mal, ist schon lustig finde ich. Klar ist eine action Actioncam nicht so groß wie eine normale, aber ich finde schon lustig, dass die Zubehörteile größer sind. So. Und da kommt mir schon ein Schnuffeltuch entgegen. Nein, das ist natürlich ein Putztuch. Okay. Ein Schnuffeltuch, wie Samson würde sagen, aus der Sesamstraße. Wer kennt die noch? Der hat heute Geburtstag. So. Aha, vollgepackt bis oben hin. Vollgepackt mit tollen Sachen, die das Leben schöner machen. Aha. Aha, Klettverschlüsse. Klett Klettbänder. Ja, wunderbar. Äh, ja. Kabelbinder. Hm. Okay. Zum Anbringen der Kamera zum Beispiel am Fahrrad. Sehr gut. sein. So. Ähm. Jo, ich denke mal, man schiebt die Kamera darauf. Hm. Schauen wir mal. Ein, ein Rahmen. Ja. Das ist auf jeden Fall für. Ja. Gut, ja, also was brauche ich. Entschuldigt, aber das ist meine <lacht> erste action Cam. <lacht> so. Okay, ja, ja, ja. Das ist, ja Wunderbar. Und noch ein Gurt. Das werden sich alle in den Kommentaren natürlich krank lachen weil ihr wisst das natürlich alles besser was das alles und wofür das alles ist, ähm, ist es, äh, zum festkleben an die stirn aber gut man kann ja noch dazu lernen das ist immer das gute daran man ist ja nicht man ist ja nicht fest auf seiner meinung man kann immer noch dazu lernen so. und hier haben wir viele teile wo ich gar nicht weiß wofür aber wie gesagt, man kann es lernen. Ich werde schon sehen, wofür ich es brauche. Ich finde ja geil, was hier alles so drin ist. Also, das ist ja ein Clip. Aha. Kann man... Jupp. Ich werde das bestimmt überall mal brauchen. Ist ja wie eine Wundertüte. Natürlich ein ein Mikro-USB so das kenne ich eine Fernbedienung das ist geil so schön so noch eine Klemme geil ein Akku ja das ist wichtig ich finde es ja lustig dass der mit hat man den nicht extra einpacken können bei anderen Anbietern ist das immer so separat eingepackt. Ui, ein zweiter. Ja wie Weihnachten. Was ist das? Ein, ein Lavalier-Mikrofon. Okay. Entschuldigt mit meiner Stimme, aber ich bin noch nicht ganz über... habe noch immer ein bisschen Husten. Das ist irgendwie nervig. Wobei es noch nicht mal mehr Husten ist. Ähm, das hat mich jetzt... Das überrascht mich. Also, das finde ich ja geil. Okay. Davon stand eigentlich gar nichts dabei. No, ja. So. Das ist eine Ersatzklappe sehr schön. Und der Karton ist leer. Prima. So, jetzt kommen wir mal zum Wichtigsten. Das Schnuppeltuch. <lacht> ja, mal gucken, was wir die hier rauskriegen. Ohne den Karton zu zerstören. Moment. Ja, also, wenn man den Karton mal umdreht und mal genauer guckt, schon sieht man, dass man den nicht zerstören muss. Und dann hat man hier die Kamera im wasserdichten Gehäuse. Mhm. Die zwei Knöpfe, irgendwie sehen die alle immer gleich aus, oder? Was sagen die Profis unter euch? So, vorne Knopf, da zwei Knöpfe. Okay. Und hier ein Gürtelclip. So. Da ist ein... Was haben wir hier? HDMI Ausgang kriegen wir das auch scharf hin so und ein Kopfhörerausgang beziehungsweise Eingang für das Mikrofon. Sehr gut. So, das ist sie. Geil. Vor allem mit dem Mikrofon und dem ganzen kopf mal. Das alles war dabei. Das ist doch super. Und äh, wie gesagt, das ist die Action-Kamera CT8500 von Crosstour. Sehr gut. Ich werde mal demnächst berichten, wie sie denn sich so macht im Dienst. Das sollte nur ein kurzes Unboxing sein. Ja, da hat man eine Menge zum Auspacken. Das ist wie beim Adventskalender. Also, wenn ihr eurem Mann eine Freude machen wollt, wenn er so gerne filmt, dann... nehmt doch hier die Crosstour. Könnt ihr daraus sagen, oh, Schatz, ich hab dir einen Adventskalender gebastelt. Und schon hat man hier... Was sind das hier? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... 13, 14, 15 Teile plus die Kamera 16 Teile. 16, naja, gut, dann legst du noch ein paar, wiss nicht, ein paar Schokoladensachen dazu, dass du auf 24 kommst und schon hat man einen Adventskalender für den Gatten oder für die Frau. Je nachdem, wer gerade auf Filmen steht. Gut, das war's von mir. Das war's von der Ade. Cross Tour Action Cam CT 88500 mit 4K Ultra HD, Wide Angle 170 Grad, 2-Inch Display und externe Mikrofon. Achso, da steht drauf. Habe ich übersehen mit Wi-Fi. Okay, super, gut. Dann Sehen wir uns beim nächsten Mal hier im Creative Valley. Bleibt gesund. Bis dann.